Igor Igorowitsch, was für ein Name, in jedem Fall bist du zur Erdbeerhochzeit herzlich eingeladen. Wir sind im Moment auf verschiedenen organisatorischen Ebenen mit den Planungen und Realisierungen der Erdbeerhochzeiten befasst. Uns wurde ein Schloss in Österreich als Location, Räumlichkeit für 2021 angeboten bzw. in Aussicht gestellt. Essen, die Menüs werden immer und überall sehr wichtig sein, dürfen in keinem Fall zu knapp beim Ausrichten der Hochzeitstafeln bemessen werden. Bislang kreisten die Planungen um fünf Tische in den Ausmaßen von Konferenztischen. Zwei Feetische in schwarz-weiß, Vinyl, Bücher, Gläser, etc. von Birgit Matter ausgerichtet und drei Feentische in Farbe mit blauen Erdbeeren, Blumenerde-Pattern, Kerzen, Tischdecken, Gläsern, Besteckreis, Curry, Erdnahrung, etc. von Irmgard Gottschlich und Andreas ausgerichtet, die sich zurzeit noch im Paket befinden, was hier Gelagert wird. Die Anzahl der Teller kann problemlos zwischen 8, 12 und 16 Gästen pro Tisch angepasst werden. Gegessen wird während Hochzeitfeiern immer gerne. Gerade auch wegen dem ganzen Herumgespringe mit Musik und Pflanzen, dem Gerede mit musikalischer Untermalung und sonstigen Getue, welches zu Hochzeiten aufgeboten und überraschend mitgebracht wird. Der kulinarische Hochgenuss und die Geschmacksexplosion darf niemals fehlen. Und dass anschließend die Erdbeersamen aufgelesen werden, scheint sonnenklar und selbstverständlich. Um noch mehr zu gewinnen, für die nötige Nachhaltigkeit und Fortpflanzung etwas zu tun und eben für weitere Auswütske zu sorgen, dachten wir in diesem Zusammenhang bereits an ein attraktives Gewinnspiel im Vorfeld. Gerne würden wir dieses ziemlich ins Detail verliebte Gewinnspiel mit den inneren und äußeren Erdbeersamen mit einem Ritual oder noch besser mit der Zeremonie kombinieren, eine Frau heiratet ein